Rosalie hat immer so schöne Haare. Ja, ja, aber waren sie das wirklich schon immer? Gut zu erreichen im Herzen Berlin Charlottenburgs, unmittelbar am U-Bahnhof Deutsche Oper, liegt das Haarverlängerungsstudio von Franziska Gerber. Hier fühlt man sich vom ersten Moment an herzlich willkommen und gut aufgehoben. Entspann dich bei einem ausführlichen und natürlich kostenfreien Beratungsgespräch. Der Weg zu deiner Traumfrisur kann beginnen. Franziska Gerber legt großen Wert auf die Verwendung von echtem und unbehandeltem Schnitthaar. Und das Tolle daran? Bei normaler Pflege kannst du es jahrelang wiederverwenden. Unter Berücksichtigung der gewünschten Länge, deiner Haarstruktur und des richtigen Farbtons, wählt ihr die perfekten Haare aus. Die Extensions-Expertinnen bereiten nun mit größter Sorgfalt alles für die Verlängerung vor. In gewissenhafter Handarbeit verbinden sie das ausgesuchte Haar zu feinen Strähnchen. Die brasilianische Methode der Haarverlängerung erfordert großes handwerkliches Geschick. Die neuen Haarsträhnen werden besonders schonend und nahezu unsichtbar mit elastischen Spezialfäden in dein Eigenhaar eingebunden. Dabei wird vollkommen auf Klebstoff, Hitzeeinwirkung und Metallclips verzichtet. Deine Haare werden es dir danken. Und du wirst vom Ergebnis begeistert sein. Genau wie deine Freundinnen. Denn Franziska findet für jeden Typ den perfekten Style. Und wenn es dann wieder heißt Party Time, könnt ihr zusammen um die Wette strahlen. Falls du ihnen dein kleines Geheimnis wirklich verraten willst.